Das Erste, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist etwas aus dem Bereich der Sportpädagogik und hier mit einem Screenshot aus dem Bereich Tischtennisunterricht und im Prinzip zeigt das hier ähm, einen Jungen, der Tischtennis spielt und dabei gefilmt wird und äh, ja, der Trainer hier im Prinzip jetzt ganz konkret ihm am Video aufzeigt, wie er im Prinzip dort vorgegangen ist und wie er besser anders den Schläger hätte in diesem Moment führen können. Dazu eignet sich natürlich auf der einen Seite, klar, hier diese grafische Hervorhebung mit dem Pfeil und dem Kreis, dann natürlich die Kommentarfunktion und offensichtlich ist das eine gelungene Situation gewesen, denn hier wird ein grüner Punkt gegeben. So kann das aussehen wichtig dabei ist, gerade bei solchen Schnellbewegungssportarten wie Tennis oder Tischtennis oder auf Badminton oder Squash oder was auch immer, dass dort Hochgeschwindigkeitsaufnahmen gemacht werden und äh, tatsächlich bieten Systeme auch die Möglichkeiten, diese Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zu verarbeiten. Das sehen Sie hier daran, dass im Prinzip die Sequenz in 100 ja, Sekunden runtergebrochen ist. In Sport muss man einfach sagen, in den letzten Jahren ist da viel und äh, die Protagonist oder der Protagonist in diesem Bereich ist äh, der Frank Fohle, auch mit Gabi Greimann zusammen, die im Prinzip immer wieder das Potenzial an dieser Stelle ähm, ja, betonen und aber auch einfach in unterschiedlichen Lösungen ganz klar aufzeigen können, wie es funktioniert und dass es gut funktioniert und nutzbringend ist. Wer Lust hat auf mehr Informationen in diesem Bereich, ich habe ja einen Link angegeben zu einem Erklärvideo, in dem Sie sich das noch mal genauer anschauen können. Ja, ein anderer Bereich, der auch sehr naheliegend ist, Videos einzusetzen, ist der Bereich der Lehrerbildung, der ja in den 70er Jahren schon angefangen hat, im Prinzip Lehrende mit Videos einzufangen und ja, ihr Lehrgeschehen im Prinzip ähm, auf dem Video sich anzuschauen und dahin auch gehen. Rückmeldungen zu geben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, exemplarischen Unterricht einzufangen, der gut gelungen ist und anhand dessen aufzuzeigen, wie guter Unterricht auch einsehen kann. Mit Videoannotationen in dem Bereich hat Kurt Reuser von der Universität Zürich schon in 2000er Jahren angefangen. 2005 hat er eine große ähm, Sammelband auch rausgegeben, in dem ja, die ersten Ansätze im Prinzip dort gelegt werden und die ersten Erfahrungen im Prinzip ähm, äh, ja, äh, eher einen Blick gewährt. Dieser Ansatz äh, findet Verbreitung in vielen Hochschulen. Ich habe einfach noch mal zwei rausgesucht, die recht jung sind. Einmal Bauerts und ein Frühwirt, die im Prinzip in unterschiedlichen Situationen der Lehrerbildung wieder an der Testation einsetzt und was Sie auf der rechten Seite sehen, ist im Prinzip eine Abbildung vom Bauer, der im Prinzip Darlegt, wie er da vorgeht. Und der erste Schritt ist, eine, es gibt eine aufgabenbezogene eine Aufgabestellung und dazu gibt es dann Beobachtungskriterien. Dann sollen sich im Prinzip die Studierenden ja, das Video anschauen und mit Videokommentaren entweder einzeln und in der Gruppe im Prinzip ja, diese Beobachtungskriterien ähm, anwenden und letzten Endes damit das Video zu durchdringen. Dann gibt es daran anschließend Feedback von Experten und Experten, die im Prinzip darlegen können, ob die letzten Endes die bedeutungstragenden Stellen wirklich auch gefunden worden sind. Und ja, und dann gibt es am Schluss eine e portfolio arbeit in der die Studierenden im Prinzip nochmal sich für sich selber verschriftlichen und reflektieren, was sie jetzt aus dieser Situation mitgenommen haben. Also hier geht es darum, im Prinzip Unterrichtsssequenzen, die gefilmt worden sind und als besonders prototypisch gut bewertet worden sind, zu durchdringen und letzten Endes anhand dessen die eigene Analysefähigkeit von Unterricht zu stärken. Ja, sowohl fremdes Lehrerhandeln, das wäre das Beispiel hier, aber natürlich kann auch immer das eigene Lehrerhandeln gefilmt und diskutiert werden. Ein Bereich, der vielleicht bei uns nicht ganz so gewöhnlich ist, aber der einfach auch noch mal aufzeigen soll, was für Potenzial in Social Video Learning steckt, ist die Fahrschullehrerausbildung. Auch dort hat man das inzwischen ähm, eingesetzt und etabliert. Es ist damals mit einem EU-Projekt gefördert worden. Und angehende Fahrschullehrer werden im Prinzip bei ihrer Ausbildungsfahrt mit ihren Fahrschülern gefilmt. Da muss man sich vorstellen, zwischen den beiden Kopfstützen wird im Prinzip eine Kamera montiert und schaut dem Fahrlehrer, hier auf der rechten Seite, der mit seinem Fahrschüler unterwegs ist, im Prinzip über die Schultern und fängt das Geschehen an. Der Fahrlehrer nimmt äh, im Prinzip hinterher dieses Video und lädt das in einer Plattform hoch und bekommt dann von seinem Ausbildungslehrer im Prinzip Feedback zu seiner Ausbildungsfahrt. Auch das ist möglich und wird schon eingesetzt. Ein letztes Beispiel, etwas, was in meinem Arbeitsbereich auch mal entstanden ist, ist der Bereich der Landschaftsplanung und das aus dem Bereich der Landschaftsarchitektur sind Studierende gefördert, äh, aufgefordert worden im Prinzip. Videos von öffentlichen Räumen zu machen, diese Videos in diesem Portal hochzuladen und dann im Prinzip darauf hingehen zu untersuchen und anzuschauen, wie die jeweiligen ja, Räumlichkeiten oder die jeweiligen Punkte innerhalb dieser Räumlichkeit auf den Betrachter wirken. Wirkt das großzügig? Wirkt das Einladung? Wirkt das abschreckend, weil es vielleicht irgendwie zu dunkel ist? Oder, oder, oder, das sind halt diese Fragen, die die Studierenden der Landschaftsarchitektur im Prinzip an die Gestaltung dieses öffentlichen Raums herangetragen haben und das über dieses Video diskutiert haben. Landschaftsplanung geht auf.